Ups. Äh, hallo meine Pucke-Freunde und Pokefännchen, willkommen zu einer neuen Folge von Platz gegen Zombies. Yay. Äh, warte, welche Folge ist das gerade überhaupt? Komm, wir machen das mal live. In der letzten Folge, ja, ich habe gerade keine Musik, das weiß ich. Oder machen wir es so. In der letzten Folge habt ihr gesehen, dass wir diese beiden neuen bekommen haben und... Uh, ich habe leider nicht gesehen, was ihr geschrieben habt in den Kommentaren, weil ich nehme das gerade direkt danach auf. Uh, dieses hier, Folge 13. Okay, dann kommen zu Folge 13. <lacht> <lacht> Epic Fail. Na egal, wir werden wahrscheinlich Folge 15 oder so machen, schätze ich mal. Aber auf jeden Fall sind wir hier am vorletzten Level, also dieses letzte richtige Level. Im Pool im Karten vorgarten. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Uh, ja, ähm. Um wir haben mit Magnetpilz bekommen. Äh, der hier, der macht von diesen Zombies hier, macht das das weg. Ist genau was wie jetzt... Äh... Ja, nein, wir haben den Pogo wieder. Mann, ich hasse den Pogo. Kann er nicht einfach... Mann. Egal. So. Haben wir den Rückwärts-Zombie? Ne, haben wir nicht. Den Miner-Zombie. Mein, mein, mein. Aber wir haben den natürlich wieder. Ja, moin, moin, mein. mein, mein sonst heute was cooles Ich weiß nicht mal. wow ne ich. den Kürbis, glaube ich. ne ne ne ne ne es Okay, Welt. Es gibt nur fünf Welten oder? Ach, fünf Bereiche. Sagen wir Bereiche. Wir nennen es jetzt fünf Bereiche, okay? Ende des place Plays oder kurz vom Ende des place Plays. Wir nennen es Bereich 4, Abschnitt 9, okay? Gut. Das, eine das verwirrt mich viel zu sehr, dass die ganze Zeit irgendwie 10.000 andere Namen zu geben. Und das ist auch dumm. Das sagt euch wahrscheinlich auch ab. Okay, der Zombie ist irgendwo in der Mitte. Irgendwo hier so. Dann ist gut. Also, dann weiß ich nicht, was da ist. Ich schätze das da unten. ja. Da ist er. Okay. So, gib mal mal hier wenig Sonnenenergie, please Sonnenenergie. Uh. Ja gut, alles gut. Ich musste gerade noch was nachgucken, weil ich dachte irgendwie, das nimmt mich auf, aber doch, das nimmt auf, alles gut. Alles gut. Ja, war egal ignoriert Ja, zwei Wellen und so, cool, yay. Und dann kriegen wir ein neues Minispiel zu sehen, was hoffentlich spaßig ist und nicht richtig nervig ist. Oh yeah. So, den müssen wir jetzt gleich mal auch anbauen. So, langsam. Mal. Die werde ich aber auch noch nicht anbauen, kann ich euch sagen. Im ganz einfachen Grund, da ich... Äh Ach, die hier meine ich? Nee, warte, was habe ich gerade gesagt? ich bin so dumm heute, Hilfe! Intelligenz mal wieder auf, 100%. So, die packen wir dahin. So, oh, da hin. Da hat mehr gesehen gemacht, egal dahinter hätten wir so einen machen können. Packt ihr dahin. Und dann machen wir die Kürbisse. Machen wir ein paar Kürbisse dorthin. Schnell, Kürbisse, schnell. Verdammt, damit aber nicht beides soll. Nein, eins wird sterben müssen. Nein, alles wird sterben müssen, sehe ich gerade. Nein, das will ich nicht. Weil ich jetzt hier bin. Weil ich dümme bin. Oh, Anbau ich muss auch anbauen hier. aber Was brauche ich nicht an? Ja. Warum packen wir die überall hin? Machen wir es so? Ja, machen wir es so. Packen wir die überall hin. Oh. Ah, ich dich doch mal. Schnelle Reaktion brauchen wir hier. Hopp, hopp, hopp. Ja, den wollte ich eigentlich um so einen Kürbis geben. Oh nein, oh nein. Oh nein. Geh verrecken, geh verrecken. Nein, ich mach ihn noch. Das war so klar. Hätte so ich den Kürbis geben, wäre das nicht passiert. Ah. Meine Güte. Genug, okay. Ja gib ihm einfach. So gib ihm. Ich bin gerade wenig konzentrierter. Merkt man vielleicht. Ich will da unten was sehen. Zack. So. So dann würde ich. Wo kommt denn der Springer? Jetzt müssen wir den Springer. Für den Springer. Wo ist Wo das Wo Und dann, was mache ich denn? Was habe ich denn hier schon wieder idiotisches gemacht? Rau. Bist du denn jetzt eigentlich da? Bist du? Ach so macht er den nur von den Helmen, von den normalen Helmen. Also ich meine, das sind die normalen Helme. Ich meine von den Eimern. Oh nee, das wusste ich doch nicht. Oh, ja, das, das war es nicht wert, weil der rückt ihn jetzt um. Ich hab's gerade gemerkt. Helfen! Hilfe! Ich hab Angst. Schaff das nicht! Nein, gar nicht. Daumen. Puh. Aber er lebt ja dann noch. Aber der wird er sterben. Oh nein, was war da? Was war da? Hä? Was war da? Egal. Ich bin gerade komplett verwirrt. Ah, da auch oh, keiner. Okay. Ja, ich... ich sagen... Mal einfach noch Killt ihn doch endlich, die beiden. Oh nee. Okay, komm Gut. Okay, wisst ihr was? Kein Bock mehr. Ich platziere ihn jetzt einfach. Am Ende kriege ich so einen Jumper und dann sterbe ich einfach direkt. Aber egal, ich mache jetzt. da Das meine ich. Das macht er. Aber jetzt ist er halt unverwundbar. Also äh, verwundbar mal nicht. Er kann jetzt verrecken einfach so. Das hat jetzt nicht gut. Kann ich den eigentlich. Leute, man könnte den sogar theoretisch sowas geben, aber.. Äh, glaube nicht wirklich, dass es das wert ist. Ja. doch nicht auf auf Junge gut dann hätte den zumindest hatte den zumindest nicht angeht so ich kann nicht mehr reden okay wo soll ich ihn platzieren wo soll ich platzieren oben um und unten wo kommt er wo kommt er wo kommt er der Jumper wo kommt der Jumper wo kommt der Jumper Lauten, lauten. Okay, da kann er eh nicht rüber. Oh, okay, Güte, Güte, Güte. Okay, dann haben wir die Welle auch schon geschafft. Ja, 18 ja, Minuten. Gut, das war eine lange Welle. Aber das war das Ende hier von der Welt. Und jetzt kommt es in die Welt. Und geil. wann soll es sein? Ich weiß es gar nicht mehr. Eigentlich sollte ich alle kennen. Eigentlich, aber ich kann mich halt null an die erinnern. Wirklich null. Und ich hoffe, dass es das gerade nicht laut ist. Für mich ist es gerade etwas laut, in der Sollte eigentlich passen zumindest auch, wenn ich noch hören können. Das ist ja das Wichtigste, was man nämlich hört hier. Ja. Doch, hier da hinten bin Ding halt wegrauen. Zack. Komm, guilty, guilty, guilty, guilty. Bah, Alter, was wurde ich jetzt? <lacht> Money. Und ist ein down. 3, 2, 1, tot. Uh, wir haben wieder Nachricht bekommen. Was könnte es sein? Wir haben einen Brief bekommen. Eine Notiz bekommen. Ich frage mich, von wem? Hallo, hier ist deine Mutti. Bitte komm rüber. Es gibt Hackbraten. Lass die Haustür offen. Und den Rasen ungeschützt. Herzlichst, Mutti. In Klammern NICHT die Zombies! Hm, Teams Legend, oder? Ja, dann, dann, dann. Oh, was ist hier los? es <lacht> ist vor allem so dunkel! Das war echt nichts Gutes! Naja, hoffentlich überlebst du die Nacht! Was ist denn hier los? Das ist das jetzt so ein licht aus mini game Gute Musik! Ich glaube, ich kommt, da kommt einer! Was ist denn Ah, es ist einfach ganz normal, aber alles wird dunkel immer wieder. Das heißt nichts Gutes, dass es immer wieder dunkel wird. Okay, den behalte ich. Falls wir irgendwann wegblasen müssen. Ich okay, so ein Wehblatt. Dann kommen wahrscheinlich ganz viele von diesen Fliegern. Zwei, oh, dann wird es lange dauern, dieses Jahr. Aber hoffentlich nicht allzu lang. Okay. Wo habe ich ihn platziert? Hier, oder? Also da wo ich ihn wollte, ja da wo ich ihn wollte, okay. Äh, hä, wer ist du gefressen, der? Nein! Aber oh, ist tot, okay. Müsste echt irgendwie gar nichts hier. Warum geh ich die hier? Frag ich den da hin, den. Äh. Dein? Ich weiß nicht. Kann ich was sehen? Dankeschön. Da oben kommt irgendwer. Darf ich bitte wie... Äh, Hallo? Ich kann dich angreifen. Jetzt. Dankeschön. <lacht> Was mache ich hier? Oh, keine Ahnung, die brauche ich nicht. Die sind nutzlos für mich. Das ich so viel zum Wehen. Wegblasen Hier, blas mal hier weg. Alter. Hat's mir nichts gebracht, aber also egal. Ich brauche die einfach nicht. Sind für mich gut, ich Da kann die nicht treffen, da kann die nicht treffen, verdammt, ich fasse es nicht. Bitte sag ich habe den richtigen getroffen. Ja, habe ich. So, äh, hier bräuchten wir einen. Da oben zwar auch, aber ich kann eben einfach so einen geben. Da unten, aber der hat so einen Helm, den kann ich ja leider nicht abziehen. Komm, ziehen wir mal hier die ganzen hin. So. Ja, hallo Darf ich habe mir das gesehen. Candy Ich mag das, ich mag diesen Mini dieses Genie nicht, oder ich kann mich auch nicht dran erinnern. Also ja, das neue ist. Das denken an. Obwohl der unten da, ja doch jetzt. Okay. Doch okay. da noch meinen, war um nicht. Nicht, nisch, nisch. nisch. Oh, das Das ist so nervig, dieser Mod. Es gibt nicht mal coole Musik, aber nur Regen. Gut, Regen ist auch ein schöner Sound. So ist es nicht, aber.. Äh, Musik! Wäre vielleicht ein wenig gespannter. Ich weiß ja nicht. So, kann ich mal bitte was sehen wieder. Können ich den hinpacken? Ich weiß es nicht. Können wir überhaupt hinpacken? Eigentlich nicht. Dann fahren wir mal rein. Dann fahren wir hier einen hin. Because. reasons. Ich glaube, die erste große Welle. Cool. Ich bin hier mit dem Knabbern. Oh nein! Kein Jumper! Kein Jumper! Nein! Killt den Jumper. Weht alles weg. Ich sehe nicht, wo sind sie? Der Jumper ist down. Okay. Ich sehe halt wirklich nichts. Ich weiß nicht, wo was ist. Man sieht vielleicht, ich verzweifle gerade ein wenig. Da ist ja der Mitarbeiter. Der wird explodieren, die werden weiter explodieren, oder? Oh, okay. oh nicht. Nur noch Glück, da. Zack. Mach einfach irgendwas! Komm schon nicht! Ich, ich geht grad so die Post ab, man sieht Nicht eigentlich sagen, man sieht aber eigentlich ist immer der NICHTS! Ich bin nicht lustig, was war jetzt hier?! Geh weg, du dummer! Heck, niemand mag hier, weg mit dir! Hui! Okay, ist gut. Vielleicht ist es mit dir. Keine Ahnung! Sterni, Slami, komm! Ich hab die letzte Welle. Wie wir aufgebaut sind, eigentlich sollten wir das schon. Ich hab drei in der Reihe, Alter, bin ich dumm. Komplett behindert, Alter. Oh Mann. Oh Mann. Okay, gut, gut, gut. Sing sie. Sing sie. Sing sie. Sorry. Was ob wir die noch brauchen jetzt habe ich den einfach im Wasser platziert, oder? Ja, habe ihn einfach im Wasser platziert wow schlau, schlau, schlau komm. gerade jetzt sehe ich nichts oh nein ja, wir haben eh geschafft wir haben eh geschafft, ja. ich brauche gar nicht mehr machen Ich können zu zugucken. komm, wir gucken einfach, guck einfach zu hol ich, ich mir nicht komm, bin ich Popcorn oder so guck mal einfach zu fast schon, easy Uh, Money Wir haben es geschafft, wir kriegen das erste Item wird die letzten nur erreicht äh, Knoblauch oder sowas Kohlerpuls schleudert Kohlköpfe auf den Feind Wieso brauchen wir sowas? Weil wir, weil, wenn, weil, weil denn, was immer Wir sind jetzt auf dem Dach Ui, jetzt haben sie sogar bis aufs Dach geschafft. Das sind ja vielleicht ein paar hartnäckige Zombies, Mann. Du brauchst jetzt die Cola-Pulte, weil das Dach so schräg ist. Vergiss das nicht, da läuft alles geschmiert. Die Bruder. Ja, das ist richtig. Wir können. Man sieht, Okay, sorry. Hä? Ja? Kann man die überhaupt benutzen? Ich glaube, man kann die alle gar nicht mehr benutzen. Man glaubt, man kann nur die benutzen, weil es ist so schräg. Man braucht diese Töpfe, oder nicht? Also, sowas halt nur als Topf. Das ist man halt sehen können oder nicht? Na ja egal, keine Ahnung. Äh, die brauchen wir noch. Äh, Bungee-Zombies. Was muss man nochmal gegen die Mann? Oh Gott. Hm, ich weiß es doch. Nee, nicht. Aber ja, dieses level machen wir jetzt noch. Das soll man, glaube ich, noch schaffen. Hoffe ich. Was soll ich denn nehmen hier? Äh, ich weiß es doch nicht, Mann. Den ja noch? Der vielleicht nicht so. Ja, ach so, wir kriegen direkt Töpfe! Oh, dann ist es erst irgendwann später, dass wir dann keine Töpfe mehr haben. Okay, dann habe ich euch vielleicht ein wenig gespoilert. Sorry. Die Musik kenne ich gar nicht mehr. Ich kann mich hier nicht mehr erinnern, wirklich. Es gibt, by the way, auch einen zweiten Teil des Spiels: Pflanzen gegen Zombies 2. Okay. das Handy. Aber das ist für mich, also für mich ist es eine Art Unendlich-Spiel, also es geht unendlich lang, es hat kein richtiges Ende. Und ich weiß nicht, irgendwie möchte ich sowas auch nicht spielen. Oh, stimmt! Oh nein! Oh, nein! Nein, was macht ich denn? Ich will nicht! Ey, das Spiel mobbt mich! Ja, jetzt ist der Top weg für immer, für die ganze Runde. Dumm! Dümmer geht's nicht! Oh mein Gott! Wird der zumindest sterben? Ich hoffe es doch. Ja, die können es aber schaffen. Die können. Aber die sehen ja erst jetzt. Oh, die haben so eine kleine Range nur. Kann ich bitte irgendwas damit der das angreifen Okay, er ist zumindest down. Wir brauchen auf jeden Fall die. Okay. I get it. Ist okay. I get it. I get it. Machen wir es so. Der kann zumindest was. Oh, dann werden wir hier. Ich, Oh mein Gott, ich merke es gerade. Hier haben wir keine Schützung. Wir haben keinen. Oh, deshalb ist das hier so schwer. Deshalb bin ich auch beim Endboss gestorben. Weil das Spiel ist ja eigentlich, hab ich habe ja gesehen, mal gesagt, das Spiel ist eigentlich gar nicht schwer. Das ist einfach. Aber hier, wir haben hier keine Schützung. Also, wenn die einmal durchkommen, das war's. Das war's komplett. Oh nee. Oh, dann werden wir in den nächsten Folgen, in den letzten, Ach, welche Folgen ist das jetzt? Egal, in den letzten zwei, drei Folgen, wahrscheinlich drei Folgen, vielleicht sogar vier, weil ich habe das Gefühl, dass es das hier ein wenig länger brauchen, weil wir hier ein wenig länger brauchen, für brauchen könnten. Oh mein Gott, die lernen Deutsch, Alter. Oh, wie was ich meine. Aber ich mag die, die sind. Ich finde ich stark. Und die braucht man ja auch. Sieht man ja, wie schräg das hier ist. So, oh nein. Der wird geklaut. Gegen den können wir jetzt nichts machen. Aber wir kriegen für die für die kriegen wir noch äh, Pflanzen. Das kann ich euch sagen. Wir werden hier viele coole starke und unnötige bonus pflanzen bekommen. Das kann ich So uh, uh, uh. die Folge ist jetzt eigentlich schon über L Länge und aber ist ja fast vorbei. Komm, das packen wir noch in der Folge, das ist so schon okay, denke ich. Finde ich. Und so. Die Musik ist okay, aber nicht wirklich nachsingbar. Schade, ich will gar Lol. singen. das ist wahrscheinlich eh viel zu cringy. Na ja, naja. warum nicht? Alles vor allem ist ein Krollkupfen Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Okay. Ich hätte denen das geben sollen, bin ich denn dumm? So, Stimmt, die können auch andere hier reinpacken. Das weiß ich, das, also das habe ich vergessen zu sagen. Hä, warum haben ohne uns gesagt, wir kommen Ballons zum mies oder bin ich gerade blind? Ich habe jetzt extra den da reingepackt, den Ballons, zum, oder? Ich glaube, ich bin gerade einfach komplett retarded. Egal, wir haben diese Runde auf jeden Fall geschafft, kriegen jetzt gleich eine neue Pflanze, dann wenn wir die in der nächsten Folge dann mal angucken, was sie so kann. Yeah, komm, wenn es kühlt die noch endlich. Gehen Es sind noch drei. Jetzt sind es noch zwei. Kommt. Okay. Ah, wir kriegen den Topf. Okay, dann, dann, dann werden wir in der nächsten Folge richtig die Dach-Action hier haben. Jo. Damit kannst du das Dach bepflanzen. Ja. Und oh, dann würde ich sagen, haut rein, oder Ich glaube, ich jetzt. Ciao. Geh bei bye.